Hallo liebe Grazerinnen und Grazer, mein Name ist Daniela Beutle, ich bin seit 16 Jahren beim Ankünder und leite die Bereiche Marketing und Kommunikation. Der Ankünder ist Teil der Holding Graz, steirischer Außenwerber und allein in Graz betreiben wir rund 2000 Plakatflächen, 1400 Citylights, haben 400 Wartehäuser gebaut und machen unter anderem auch Werbung in und auf Straßenbahnen und Bussen. Diese Medien sind alle im öffentlichen Raum und damit nicht nur Werbe, sondern im Moment vor allem Informationsträger. Dort, wo die Menschen sind, an frequentierten Straßen, auf Plätzen, informieren wir über Abstandsregeln auf Bauernmärkten, mund nasen in den Öffis oder beispielsweise über allgemeine Corona-Informationen der Stadt Graz im Stadtraum und an den Einfahrtsstraßen. Wir vom Ankünder haben uns Aktionen für regionale Unternehmen überlegt, damit sie sich in der Öffentlichkeit wieder präsentieren können. Für schnelle Erfolge in der Innenstadt bieten wir unsere Litfaßsäulen in und um das Stadtzentrum zu Spezialpreisen. Oder wir vervielfachen jede gebuchte Kampagne mit zusätzlichen Gratisstellen. So unterstützen wir beim Durchstarten, damit es bald wieder nach oben geht.